Hier startet nachher die Cargo Vention. Viele Gäste sind eingeladen. Was Frisches, was Neues, was, was die Menschen und das Geschäft zusammenbringt. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten. Von daher gesehen, für den Moment mit Glück. Gleich geht's los. Das ist eine große Challenge. Und zwar bietet die Lufthansa Cargo ähm, den Start-ups die Möglichkeit, im, in Form von einem. Also von der Präsentation, ihr Unternehmen kurz vorzustellen. Wir haben jetzt vor kurzem erst den Versand in die Staaten eingestellt, weil es zu aufwendig war. Der Traum ist schon, dass wir zur Wiege der Hawaii hinten zurückkehren, dass wir nach Amerika gehen. Und wir wollen eh für 2019 den Schritt drüber wagen. Und es okay. wäre eine tolle Gelegenheit, dass wir das direkt ja, professionell wir an angehen. Wir ja, ganz ja, große Fans von Kalifornien. Da passt das BCR eigentlich ganz gut leben. Und äh, jetzt sag ich nicht, ihr wollt auch nach Amerika. Doch. <lacht> Eine Fachjury entscheidet letztendlich, welches Start-up-Unternehmen ein Jahr lang kostenlos Lufthansa Cargo mit allem, mit Zoll, mit allem gewinnen kann. So sehen Siege aus. Positiv ja. geschockt. <lacht> Stop. Stop. So die wir behalten das im Auge. Ja, das freut mich sehr. Du kannst jetzt ja, genau ja, dein hab, Ding machen. Ich habe ganz, viel, hab ganz viele Ideen, wie wir sowohl nach als auch zurück ähm, diesen Preis nutzen können. Ja. Time Matters. Erklär doch mal, was bedeutet Time Matters? Also, also Logistik, die letztendlich zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Paul. Paul, du ähm, bist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dieses Gerät hier zu bauen. Und ja. ihr habt richtig Preise eingesammelt dafür. Richtig, Hyperloop. Ja. Genau. Also, da die Zielsetzung von dem Wettbewerb generell drauf lag, Geschwindigkeit zu optimieren, also eigentlich eher Beschleunigung, ja. äh, haben wir sehr viel darauf gesetzt, unseren, äh, unser Gewicht zu reduzieren und unsere Leistung zu optimieren. Ähm, Im Versuchsaufbau mhm. von sage und schreibe 324 km/h. Das liegt. Äh, Deutlich über der Geschwindigkeit eines Flugzeuges, wenn es denn abhebt. Jetzt habe ich auch mal was Gescheites erzählt. Ich kann nur sagen, es war es ist eine absolut gelungene Veranstaltung, höchst interessant. Ähm, man muss sagen, die Themen wirklich top aktuell ähm, aufgegriffen und auch präsentiert. Ja, es hat mir immer viel Spaß gemacht. Man hat extrem viele innovative Impressionen äh, bekommen ja. und ähm, ja, das war ein absolut gelungenes Event. Super. Ja. Das war mit Abstand die beste Veranstaltung Klasse. aus meiner Sicht. Aber Ich glaube, ja. von den Kunden kam auch sehr viel gutes Feedback zurück. Tschüss!